Es geht direkt weiter mit der Erklärung von dem Hyperdeck. Das Problem ist tatsächlich, ich kann an dem Hyperdeck jetzt nicht so viel zeigen, ohne dass ich natürlich die Aufnahme unterbreche. Das ist ein bisschen ungünstig, da kann man im Live-Betrieb halt wenig machen, ohne dass man das Gerät nochmal hat. Ich erkläre trotzdem kurz die Elemente, der Rest ist eigentlich selbsterklärend, weil man muss nicht so viel machen, um das Gerät zu bedienen. Dafür wähle ich wieder meine Kamera meine Handkamera und ähm, Blende über. Und hier ist das Hyperdeck äh, und erschreckend einfach. Man sieht die zwei SD-Karten-Slots. Momentan ist nur eine SD-Karte eingelegt. Ähm, das reicht in der Regel auch vollkommen aus. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich griffbereit eine zweite hier noch liegen habe. Ja, da ist eigentlich noch Software mit drauf, aber die ist im Internet natürlich... Ähm, Natürlich aktueller. So legen wir hier ein und dann wird eben signalisiert, dass die SD-Karte erkannt worden ist, gerade mit dem grünen Licht. Ähm, jetzt können wir mal schauen, ob wir, ob wir dann gleich die noch formatieren wollen. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, weil da vielleicht gerade nicht weiß, welche Software ist drin. Ähm, ah, die DaVinci Resolve Software. Ne, die werden wir nicht äh, überspielen. Genau. Aber äh, kann man einlegen, äh, Problem ist meistens, dass wenn die Karte an einem Rechner vorformatiert worden ist, dass sie nicht zwingend erkannt wird. Das heißt, man sollte sie äh, definitiv äh, formatieren im Gerät. Ähm, wir haben hier äh, die Bedienelemente und zum Aufnehmen muss man tatsächlich nur den, den äh, Record-Button drücken, sprich den mit dem Punkt, so wie man das auch von allen anderen Aufnahmegeräten gewöhnt ist. Was man hier jetzt sieht im, im Vorschau-Monitor, ich habe hier einmal den roten Button für, für also das, die Bestätigung, dass die Aufnahme läuft, ähm, dass gerade mit 1080i50 aufgenommen wird. Das ist eine Auflösung, die später nicht verwendet werden soll. Ähm, der einzige Grund, warum ich das jetzt machen muss, ist, weil meine, meine zwei anderen Kameras ähm, nur diese Auflösung können und ich nicht genug Konverter habe, um das Signal anzupassen. Daneben ist noch die Anzeige, äh, zum einen, welche Karte gerade verwendet wird und wie viele Minuten noch äh, für die Aufnahme zur Verfügung stehen. Also momentan haben wir noch 57 Minuten Zeit, die ich euch irgendeinen Blödsinn erzählen kann. Darunter auch nochmal das Vorschaufenster und ähm, den Pegel, wie hoch die Lautstärke gerade ist, damit man das auch nochmal nachjustieren könnte. Ähm, ansonsten kann man auch die ähm, die Aufnahmen abspielen, sprich das, was ich jetzt gerade aufnehme, könnte ich über den Play-Button, also wenn die Aufnahme gestoppt ist, über den Play-Button wieder abspielen. Ähm, hat auch den Vorteil, dass man zum Beispiel dieses Aufnahmegerät verwenden kann, ähm, um, äh, um Videoeinspieler äh, abzuspielen. Also sprich, bei einem Live-Event, äh, bei dem noch nicht aufgezeichnet wird, oder wenn man zum Beispiel mehrere von diesen Hyperdecks eingebaut hat, könnte man dann eben äh, kurze Werbevideos von Sponsoren mit, mit äh, aufspielen oder ähm, ja, oder vielleicht von, von einer Außenaufnahme, wenn man mit einer anderen Kamera oder beziehungsweise auch mit, mit den Kameras, die wir haben, draußen schon rumgelaufen ist und schon, schon die Gegend gefilmt hat, also die, die, ähm, den Austragungsort, dann könnte man das auch wieder über diese Geräte tatsächlich einspielen. Ähm, genau, ansonsten schauen wir mal ganz kurz ins, äh, ins Menü hinein. Ähm, und zwar auch hier genauso wie bei dem, bei dem Videomischer ähm, eben diese, diese ähm, Menüstruktur, dass man mit dem Wählrad in die Obermenüs gehen kann und durch das Drücken der Set-Taste kommt man dann in die Untermenüs hinein und kann dann eben Einstellungen ändern. Da wie gesagt gerade die Aufnahme läuft, habe ich leider nicht die Möglichkeit. Ähm, die Einstellung hier zu verändern. Also man sieht ganz leicht, ähm, hier ist es dunkel und hier ist es leicht ausgegraut, weil natürlich die Aufnahme läuft. Ähm, an dieser Stelle sollte eben auch H264 laufen. Kann ich leider nicht verwenden, weil ich ähm, dummerweise, wie gesagt, diese Kamera, also die, mit der ich gerade aufnehme, angeschlossen habe und die kann eben nur ähm, diese 100, äh, 1080i50 und ähm, man braucht aber ein P für die, ähm, damit man dann quasi ähm, mit H264 aufnehmen kann. Ähm, ist erstmal schade an der Stelle, nehmen wir so hin, ähm, weil wie gesagt, später im Betrieb wird das dann total egal sein. Ähm, und ja, genau. Was gibt es noch zu sagen zu dem Aufnahmegerät? Ähm, ich zeige euch ganz kurz wieder ein, ein Bild von der Rückseite wenn ich es direkt finde, beziehungsweise hier nochmal mal ganz kurz das Produktfoto. Dazu wechsle ich auf mein Presenter-Device, auf mein Presenter-Device, da ist es, und eine Überblendung. Und ja, da auch eben noch mal ähm, eben die Anzeige mit zwei, äh, zwei SD-Karten eingelegt, sieht man auch, dass eben gerade auch die zweite aufgenommen wird. Das mit Full HD aufgezeichnet wird mit 30 Frames pro Sekunde. Ähm, ja, und dann das zweite Bild müsste hier sein, richtig? Hier wird auch nochmal erklärt, eben ähm, was die Vorderseite so, so zu bieten hat, die wir aber jetzt natürlich schon kennen. Die Rückseite hat auch wieder einen Stromanschluss, hat einen USB-C-Anschluss der tatsächlich nur benötigt wird, um Software-Update einzuspielen. Warum da jetzt ähm, USB-C genommen worden ist und ich, nicht auch ein USB-B-Anschluss, kann ich nicht nachvollziehen, weil ähm, ich wirklich erst mal schauen musste, wo kriege ich das passende Kabel her und ähm, USB-B-Kabel, also USB-A zu USB-B hat man doch eher zu Hause rumliegen. Äh, hier auch noch mal der Netzwerkanschluss, der dann eben, ach, ich könnte eigentlich auch mal größer machen, genau hier noch der USB-An, äh, nee der Ethernet-Anschluss. Ähm, cool an der Stelle wäre, dass man eben auch ähm, Power over Ethernet verwenden kann. In unserem Fall aber auch eher uninteressant. Wird halt interessant, wenn man dann zum Beispiel einen größeren Switch hat und mehrere Aufnahmegeräte, äh, dann macht das natürlich Sinn. Ähm, ansonsten ist, besteht dadurch die Möglichkeit, dass man die Hyperdecks auch ähm, direkt über die, die Software steuert, also über die ähm, äh, die Software, mit der man auch, auch quasi den, ähm, na, wie heißt er, ah, den Television Studio HD steuern kann. Ähm, aber darauf gehe ich auch dann später nochmal ein, beziehungsweise das findet man in, der, äh, in dem Erklärvideo für die Software. Genau, dann haben wir die Referenz-Ein- und Ausgänge, die sind für uns auch nicht weiter das ist eher für den professionellen Videobereich. Wir haben den, einen HDMI-Ausgang, mit dem man das Bild auch nochmal an ein anderes Gerät geben kann. In unserem Fall ist es äh, tatsächlich so, dass wir ähm, das HDMI-Signal dann nochmal hier in den Livestreamer mit übergeben, ähm, damit da eben, eben dann das auch nochmal ins Internet gestreamt werden kann. Und dann natürlich den SDI-Eingang, das heißt, ähm, das Bild, was wir... Was der quasi bekommt, was auch hier vorne auf der, auf der Front gezeigt wird. Also quasi hier ähm, das Bild und auch das, was aufgenommen wird, kommt eben über diesen SDI-In. Und dann hätte man eben die Möglichkeit, das SDI-Out-Signal nochmal zu verwenden ähm, und ähm, da irgendwas damit anzustellen, sage ich mal. Und das ist auch tatsächlich so, Na, wieder den Falschen genommen. Äh, kamera aus der hand gelegt so den da wollte ich eigentlich haben und was ich auch vergessen habe. ist der da oben mal wieder ähm, genau und das heißt die sdi ausgänge werden auch noch mal eigentlich hier auf dem auf dem port 7 äh, wieder eingespeist damit man ähm, tatsächlich das videosignal von dem auch noch mal ausgeben kann eben für Livestreaming oder für andere dinge je nachdem genau so ähm, auch wieder lange Zeit für, für wenig Knöpfe und für, für wenig ähm, ja, tiefgehende Informationen, aber das ist tatsächlich alles, was, was dazu zu sagen gibt. Das Wichtigste nochmal in Kürze, ähm, roten Button, also den Button mit dem Kreis drücken für die Aufnahme, äh, auf Stop drücken, das mit dem Formatieren, ähm, da muss ich noch gucken, wie ich euch das nahelege, aber es geht einfach nur über das Drücken auf den Menüknopf. Karte auswählen, formatieren. Und das war's. Ähm, ansonsten Verkabelung wie gesagt sollte ähm, sollte relativ einfach gehen, weil eigentlich nur der Strom ein, äh, eingesteckt wird, das Netzwerkkabel, damit die Geräte halt miteinander kommunizieren können. Ähm, in den SDI-Eingang wird das Kabel vom vom Videomischer ähm, äh, gegeben und der SDI-Out ähm, geht auch nochmal zurück in den Videomischer, dass man das Signal nochmal zurückgeben könnte und der HDMI-Out, falls vorhanden, in den Livestreamer. Genau. Und was mir gerade einfällt, aber das sagen wir keinem weiter. Ich habe vergessen, bei dem Videomischer ähm, die letzten vier Anschlüsse zu erklären. Aber dafür werde ich dann wohl nochmal ein extra Video machen. Genau. Gut. Ähm, so viel zum, zum Blackmagic Design HyperDeck. Ich werde von dem Gerät jetzt weitergehen auf die Konverter, die hier am Boden liegen. Euch weiterhin viel Spaß, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid. Genau. <lacht> und schon wieder die falschen Knöpfe gedrückt, der Flogi Muss doch immer erst auf den Media Player, es auf den Media Player da eins drücken, damit dann auch das Duplikon kommt.